Mit der App GeoGebra also AR kann ich ein paar Übungen zu den Grundfunktionen von Körper machen. Die App sieht für dich nur einen flachen Untergrund. Am Menü kann ich dann Grundkörper auswählen. Beim Filter erlaubt es mir, den Echo hell zu machen oder einen Hintergrund. Ich kann die Körper, die ich ungewiss gehen, zoomen. Ich möchte auch an den Körper ein Rappen-Vision. Da sind die Spannen am Körper. Und bei den Aufgaben gesehen, ich zum Beispiel hier soll ich einen Screenshot machen von allen Körpern, die in der Pyramid sind. Hier ich zum Beispiel eine Pyramid, da trägt schon die Kamera als Und einen Screenshot gemacht. Und so kann ich da weitergehen bei den Körper.